Freut mich, dass heuer bei der Remax Austria Convention in Linz wieder über 500 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Remax Netzwerk in Österreich zusammenkommen, um sich zum aktuellen Marktgeschehen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und wieder mit neuen Ideen und neuer Motivation ins Tagesgeschäft zurückzukehren. Der Immobilienmarkt war sehr herausfordernd in den letzten Monaten, ist es nach wie vor und genau in so einer Zeit ist es extrem wichtig, sich mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können. Und natürlich, am Abend, gehört auch dazu, wollen wir die Erfolge aus den vergangenen Jahren im gesamten Netzwerk äh, gebührlich feiern. Wir freuen uns auf eine tolle Convention. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich stehe hier heraußen vor diesem wunderbaren Ballon, aber ich kann euch eines versprechen, das was wir drinnen hören, ist alles andere als heiße Luft. Toi, toll. total begeistert von dem Spirit hier bei der Remax-Jahresveranstaltung. So viele tolle Menschen und so viel Potenzial, diese Marke gemeinsam noch weiter nach vorne zu bringen und die Kunden alle zu Fans zu machen.